Der äh, tut Lava hier verkippen und alles, deswegen... Ach, also sagen, äh, das ist ein geiles Projekt, was ihr da habt. Ja, ist so strong, also ist so, ja. sehr stabil. Mit Gemma ist äh, absoluten. haben, dass ich definitiv weit weg war von der Leiche. Und das erklärt dir das das was? Dass ich gekommen. nicht Imposter bin. Ach so. Was der Imposter auch sein. Ja. Wollt ihr mich <lacht> verarschen? <lacht> ich ja. glaube, an dem Zeitpunkt merkt Josef, dass ein äh, anonymer... Votes nicht so geil sind. Ja. <lacht> ich es geskippt. Er ist auch schon wieder aufgestanden und abgehauen. <lacht> Jungs, wir haben jetzt die Kontrolle über den Stream. Haben wir. Ah, kann kann ja, er ist wieder da wieder. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe meine Liebe zu Animes gefunden, weil die Thematik einfach top ist. Also Animes setzen sich halt oftmals mit Thematiken aus, die einfach in einer normalen Serie, aufgrund der Tatsache, dass eine normale Serie halt mit Menschen dargestellt wird, ja. nicht umsetzbar ist. Anime ist halt immer eine fiktionale Welt und kann eben halt sich mit Thematiken auseinandersetzen, die so, so wie Pokémon! Ja, es, es, es, es ist ja... Pokemon. Nee, Pokémon, das ist zu... Also Pokémon ist zu simpel. Hast du schon mal was von Google gehört? Das ist eine tolle Webseite. Ist wirklich toll. Kennst du vielleicht noch nicht? Ähm, wird dich wahrscheinlich verblüffen, wenn du das erste Mal Google entdeckst, aber wusstest du was Google kann? Bei Google kann man zum Beispiel suchen nach wie download ich Crewlink? Und dann spuckt einem Google, also macht erstmal Google, Ratter, Ratter, Ratter, und dann kommen da Ergebnisse. Und da siehst du zum Beispiel Videos, wie man das installiert auf YouTube, dann sieht man zum Beispiel Forum-Einträge, wo das steht, oder die offizielle GitHub-Seite, wo das steht. Aber dann kommt, jetzt, jetzt kommt natürlich was Unschönes, Leute. Muss man sich das einmal durchlesen, was da steht. Ich weiß, es ärgerlich und das ist schwer, aber das kriegt ihr hin, Glauben. Nix. Das ist ein bisschen zu lang. Okay. Drei. Zwei. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Schönes Sprichwort gab es mal. Musik muss nicht schön aussehen. Musik muss schön hören. Oh, ist das schnell. Jo... Bist du ein braver. So ein kleiner braver Fratz hier. Guckt euch das mal an, wie schnell der läuft. Ja, ja, fein, ja, fein, ja, fein, fein, fein. Ach. So, wir gucken jetzt Videos von Einhörnern. Scheiße. Dritter Monat unterstrich. Ein frohes und gesundes neues Jahr und Dankeschön. Ah, nein. Nein. Nein. Oh, nein. Oh scheiße, ich kotze diese Kacke hier an. Versteht ihr? Die, die es nicht sehen wollen, können den Stream ausmachen und die anderen können weiter gucken. Oh mein Gott, Leute, das nennt man mal Internet. Wisst ihr, das ist viel geiler als, als wie es bisher ist. Und wisst ihr, wie es bisher ist? So, wenn ich einige Kommentare lese, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen gefesselt vor einem Stuhl sind mit so Augenklappen und meinen Stream gucken müssen und meine Videos gucken müssen, dass die Eltern quasi ins Zimmer kommen und sagen, na, hast du schon The jo Craft geguckt? Und das Kind so, ich will aber nicht, ich will nicht. Nein! Und dann kommt der Papa mit dem Rohrstock und sagt, wenn du jetzt nicht guckst, verhau ich dich. Ne? also so scheint es bislang gewesen zu sein. Hat deine Figur Wimpern? Was sind Wimpern? Filmpunsch. <lacht> das oh war Gott. an meinem Auge.